Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum Unboxing. Äh, ganz oldschool, einfach jetzt mit Handy, weil gleich der Hangout anfängt. Wir sind gerade aus Polen gekommen und Paket ist da. So, ich die Finger lieber da weg, damit das Mikrofon frei ist. So. Weil ihr habt es ja mitgekriegt, dass mein, meine Tastatur den Arsch hoch macht. Und Rudi hat mir einen empfohlen und Zulfleier auch. Zulfi hat auch. auch die gleiche. Ich habe ja lange nach der vernünftigen tastatur gesucht. Hier sind auch die Badebomben für Jula drin. Einmal drei Stück mit Ponys im Pony Wasser und dreimal Einhorn am Strand. So. Der wird dann bei Oliver einkaufen noch mal sehen und die Tastatur und den Karton dann halt hoch. Ich habe mir die MXK Case Plus geholt. Also das ist die MX Case Plus steht jetzt nur da, weil diese Dinger halt mit bei ist. Und die soll sehr leise sein, weil ich mag diese mechanische nicht. Wenn, wenn die Kinder nämlich äh, Fernsehen gucken und ich gerade Videoschneide oder bei Arbeit und Headset aufhabe, dann meckern sie immer rum. Oh, das ist so laut. Und, und Ich hatte ja mal eine mechanische Tastatur dran. Das war denen alle zu laut und das klackt zu laut und hast nicht gesehen. Und ich mag das auch nicht so weit reinzudrücken. Oh, das sieht aber auch schön aus. Ich wollte eigentlich keine Logitech-Produkte mehr. Aber ich habe schon wieder das und noch ein anderes, das werdet ihr da später sehen. Ah, hier. Äh, mit Bluetooth oder mit dem Stick. Da ist Stick. Hier kann man ja die Tasten umschalten. Ah, ich bin mal gespannt. Sollte ja hoffentlich Plug and Play sein. Oh, die hat, aber, die hat aber wirklich Gewicht. So, die gucken, packen wir auch gleich aus. Wir gucken nur was hier. Ah, hier ist die. Hier ist ein Pad drinne. Ist ja schön schmal, schön gummiert. Hier steht Logitech drauf. Kann man vielleicht, ach, kann man nicht sehen, es ist zu so dunkel. Warte mal, Alexa, schreib an. Ja. So, sieht man vielleicht ein bisschen mehr. Schön, und hier steht dann Logitech. Logi steht dann, nur da. Ah, ja. Jetzt sparen sie sich schon die Hälfte von, von... Dann haben wir hier den Stick. Ist da noch was anderes drin? Ah, der USB-Kabel. Man kann es mit usb c kabel anmachen. Oder halt mit dem Stick. Ich werde es wahrscheinlich mit dem Stick machen oder so. Und den Kabel hier verlegen. Zum... Hier noch was drin? Nö. Nö. Das war's schon. Da Guck mal, ich hier rein. Oh, die hat wirklich. Also, die haben ja alle gesagt, dass es ziemlich schwer sein soll. MX Master 3. Achso, die passt eine Maus dazu? Ja, vielleicht später mal. Die kostet alleine ja schon wieder 90 Euro. Vielleicht später mal. Oh, die ist sexy. Die ist sexy. Oh. Schön Druckpunkt. Und leise. Das du es, Damit stört ich euch nicht. Schön Druckpunkt. Macht sich sehr angenehm. Eine schöne große Taste, die, die war schön. Die, die ist bei meinem so klein. Die braucht die richtig fett, dass ich... Herrlich, also macht wirklich mega sexy Eindruck. Hier kann man die Profile wechseln, also äh, die Räte, wo äh, verbunden ist. Hier ist dann der An- und Ausknopf und halt... Äh, Und hier ist halt zum Laden. Oh, und die hat halt auch so einen so Annäherungssensor, wenn man rankommt. Jetzt blinkt sie halt nur. Mach mal, dass es mehr drauf ist. So. Ja, jetzt blinkt sie halt nur, wenn ich sie verbinden muss. Aber normalerweise hat sie, ist sie dann dunkel. Und wenn man rankommt, fängt sie an zu leuchten. Genau, gute Idee. N nicht hochkant. So. Wir sind ja nicht mehr TikTok hier und nicht bei den Shorts. Ja, sehr sexy. Und dazu halt dann... Oh, Herr... Ja. Oh! Da kriegt er einen Das macht sich toll. Schön. Ich habe eher gedacht, dass er, dass er vielleicht ein bisschen zu tief ist oder so. Aber nein! Nein! Das macht sich gut. Die werde ich heute im Hangout gleich benutzen. Und dann kommt auch später dann nochmal ein Hardware-Video, bzw. Fazit-Video. Aber jetzt erstmal anschließen. Äh, das für wird Unboxing gewesen sein, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ich bin weg, Ahoi, sagt euer Odin.